Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben es jetzt noch relativ früh. Ich bin äh, aus Leidenschaft Mutter, aber ich freue mich, dass ich heute auch mal einen Tag offline habe. Kinderfrei! Das heißt, ich werde heute mit meiner Freundin nach Eminen fahren. Ich werde so ein bisschen in Istanbul unterwegs sein und werde euch auf jeden Fall mitnehmen. Morgen muss ich mich erst noch fertig machen und ich würde sagen, los geht's. So, ihr Lieben. Mir war jetzt gar nicht das bewusst, dass einige ähm, mir auf Instagram gar nicht folgen. Es tut mir leid, dass die, die das nicht tun, gar nicht up to date waren und das Video natürlich ein bisschen verwirrend war. Also ich hatte mir meinen Fuß gebrochen, wurde einfach eine Falschdiagnose gestellt und angeblich ist es nur ein Bänderes und ich hatte eine Zeit lang über Einfach mal unnötig ein Gips. Dann haben sich meine Eltern eine Wohnung gekauft. Dann hatte Sami eine Lebensmittelvergiftung, wurde von einer gestochen. In unserer Wohnung ist Gas ausgetreten. Also man kann fast sagen, ich war ein bisschen mehr aktiv auf Instagram als auf YouTube. Genau. Und ich mache mich jetzt fertig. Auf jeden Fall nicht als vorher. Ich habe so ein ganz leichtes Tagesmake-up gemacht. Ich habe auch ein bisschen meine Augenbrauen. Die sind so für den Arsch. Ja, zu dem Thema Haare. Also wer hat Lust, mit mir die Haare ausfetten zu lassen? Bitte meldet euch, weil... Ich muss es irgendwie eine Woche, eineinhalb Wochen aushalten. Genau, eine kluge Frau meinte mal, dass das jeden Tag gewaschen wird, möchte auch jeden Tag gewaschen werden. Das war ich. Aber ich hätte gerne dieses Gefühl von frisch gewaschen. Haar war natürlich am liebsten jeden Tag. Ach so, das Neueste wisst ihr noch gar nicht. Ich hab seit vier Tagen abgestillt, Leute. Was heißt das für uns? Alles, was ich in der Stillzeit nicht machen konnte, steht jetzt demnächst an. Also ihr wisst ja, dass meine Brust-OP irgendwann ansteht. Das heißt, ich musste vor der Brust-OP mindestens sechs Monate abgestillt haben. Dann hätte ich gerne Microblading gehabt. Dann würde ich gerne meine Lippe ein bisschen ausgleichen, weil die eine Seite hängt so runter. Dann hätte ich hier gerne noch ein bisschen Masseter-Botox, weil die Seite dicker ist als diese. Ja, Also eigentlich... Ähm Ganz kleine kosmetische Eingriffe, die ich gerne machen möchte. Außer natürlich die Brustopie, die plane ich jetzt schon weit 15 Jahren. Also 15 Jahre habe ich das jetzt hinausgezögert, aber es geht nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr und ich fühle mich absolut unwohl mit den Brüsten. Und ich freue mich einfach wieder, wenn sie klein sind. Wenn man einmal so eine Riesen-Oschis hat, die auch noch nach zwei Schwangerschaften bis zum Bauchnabel hängen und einfach ästhetisch nicht mehr schön aussehen. Mein Rücken ist im Arsch ich habe ständig hier entzündete Brüste aufgrund des Stillens übrigens auch ähm, dann hat man da irgendwann keine Lust mehr drauf und ich kann mir gar nicht vorstellen wie das ist wenn da nichts mehr hängt also wenn das alles straff nach oben ist ich glaube das ist auch wird auch ganz gut für meine Haltung sein also ich freue mich darauf habe natürlich Angst habe natürlich Angst dass es nicht so aussehen wird wie ich mir das vielleicht Wünsche, aber ich glaube, schlimmer als das kann es einfach nicht sein. Wer schon mal eine Brustverkleinerung gemacht hat, äh, da würde mich auf jeden Fall interessieren, ob ihr es bereut habt, ob ihr auch habt Silikon einsetzen lassen oder wirklich nur äh, Brustverkleinerung gemacht. Habt. So, ich warte jetzt darauf, dass Kübler anruft und dann geht's los. <lacht> Kinderfrei! Wir fahren jetzt äh, mit dem Auto bis nach Uskedach und da steigen wir dann in die Fähre und dann geht's rüber nach äh, Eminöne. Genau. Oh, yeah, yeah. uh, esa chica quiere. Esa chica quiere selfie, selfie, ella quiere beber. Da que el se dé cuenta que aquí perdió esa mujer. Lo que quiere es enloquecer, ser la mujer que él quería ver. Esa chica quiere selfie, selfie, que yo parezcan. ¿Cómo que ella quiere? Es a la noche, normal anormal lo temer, Que su relación va a terminar Se da cuenta que no Necesita alguien más Quiere un selfie Para su Instagram right. Ella ya no quiere relación Alguien que diga su condición Que solamente le dé para después llegar con un perdón kommen die äh, sind öfter unterwegs als leute die hier wirklich leben es ist wirklich so ich habe mir einen Schalung gemacht weil es doch relativ noch windig ist ein bisschen und ja also die fahrt glaube ich dauert so um die 15 minuten ich habe relativ hunger kann ich mal teil igual Solamente la detracción Pa' después llegar con un perdón oh, oh, auch gar die Straße Haben wir Ja, es ist hier die Ampli Hier passen sehr, sehr bald Wir haben so einen Hunger. Wir haben hier ein essen bzw. bei Leven's Burdek-Cheese. Äh, ich habe jetzt hier einen Burdek mit Paste und Käse. Und sieht so relativ frisch aus. Und dann habe ich hier eine Limonade. Und weil wir noch nicht gefrühstückt haben, haben wir das jetzt machen. mit Käse und lecker. So, wir sind jetzt hier in den kleinen Gassen und machen uns auf die Suche nach Schal und oder Makijam. Ja, wir stöbern jetzt hier mal so ein bisschen cuenta Berlin, are you kidding me <lacht> alina <lacht> schon Definitiv eine kleine Empfehlung Die in die Straße rein und wieder raus, Das ist so voll. Ach, mein Fuß tut weh. Ja. Guck mal, was ich mir gekauft haben. Guck okay. mal, oh, wie schön. Ja, total verliebt. Den werde ich noch so viel veröffentlicht. tragen. Wir machen eine kurze Pause, dann geht es gleich nach Karaköy. Dort gibt es San Sebastian Cheesecake. Und wenn ich schon mal da bin oder hier bin, dann muss ich das jetzt auch essen, deswegen wollen wir da noch mal hin. Und oh, das ist auch lecker. Das ist jetzt eine kleine Bahn, keine Ahnung wie sich das hier nennt. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier einsteigen und Richtung Belata fahren. Wie mhm. Gibt's so kleine süße Leben? Voll süß. Ich war hier gerade nochmal in der Apotheke und habe mir was gekauft, was ich mir in der Apotheke besorgt habe, zeige ich euch gleich. und hier in der Nähe halt soll halt dieses Café sein. Und da machen wir das jetzt auch die Suppe. Das ist hier die Schlange. Zack. Wir machen die Fotoshooting. um von oben. Ich leute der Ausblick von oben ist so schön. Also wenn ihr in Istanbul seid, das ist es auf jeden Fall ein Muss. So das Café muss hier gleich um die Ecke irgendwo sein. rechts oder links? Überall. Das Café nennt sich Viana Café. Musste hier irgendwo ja, das ist das Viana Café. Das Problem ist hier ist jetzt eine Schlange. Also das heißt, wir müssen jetzt leider ein bisschen warten. Ich glaube, es ist auch klar, warum. Mit diesem Ausblick das ist einfach nur wunderschön. Und hier wird einfach nur mal überall Fotosession ich hoffe, der San Sebastian Cheesecake wird gut. So, das ist jetzt das Menü. Und ich nehme den Judot Jana San sebastian mit Schokolade. Und wir machen jetzt. Oh, Ciao, Kakao! <lacht> Der schmeckt wie flüssige Kinderschokolade. Oh mein Gott, hat sich gelohnt zu warten. Seht mal die Schlange dahin. Ich habe auch gerade Besuch gekriegt. Meine Tante ist da. Ja, hat einfach mal vorher nicht angerufen. Ja, dementsprechend muss sie jetzt warten, würde ich sagen. Ich war übrigens bei so einem kleinen so Laden, wo ich gerne hier so einen Ring haben wollte. Und dann meinte sie, äh, da dein Piercing gestochen ist, ist das Loch wahrscheinlich dünner, als wie mit einem des. Oh, guck mal, wie es jetzt hier gerade funkelt, Ui. Äh, als wie wenn es mit einer Nadel gestochen wäre. Ich werde das jetzt gleich nochmal zu Hause ausprobieren. Und dann habe ich euch ja noch erzählt, dass ich bei der Apotheke war und da zeige ich euch mal, noch mal kurz, was ich da gekauft habe. Und zwar kriegt ja, äh, haben sie jeden Tag Propolis, damit äh, sein Immunsystem aufgebaut wird. Er kriegt das jetzt, by the way, seit ich glaube März oder Februar müsste das sein. Also ich glaube, so genau jetzt, zur Winterzeit, äh, hat sich sein Immunsystem, denke ich, gut stabilisiert. Ähm, dazu kommt ja jetzt auch noch mal bald ein Video. Aber was er nicht einnimmt, ist äh, Omega-3 und da gibt es ja von Möllers dieses Omega-3, das kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Und das hat so einen Tutti-Futti-Geschmack und da ist auch Vitamin D drin, was natürlich auch für die Kinder sehr, sehr wichtig ist. Und die Packung sollte circa drei Monate reichen. Äh, zweieinhalb Milliliter kriegt er davon dann täglich und dann hat er halt auch seinen Omega-3-Haushalt -Äh damit Abgedeckt. Ja, also das war so im Großen und Ganzen unser Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Wie gesagt, es ist ganz schön, auch mal kennerlos äh, unterwegs zu sein. Aber ich muss sagen, sie fühlen mir jetzt doch ganz arg und ich freue mich, dass ich dann gleich wieder zu Hause bin bei meinem äh, Mann und meinen Kindern. Genau. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Herz hinterlasst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Okay. Essa chica quiere, esa chica quiere selfie, selfie, ella quiere live?